Hi und willkommen, mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, in der letzten Folge haben wir die Punning Reichen 7 herausgefordert und alle von denen erledigt. Nein, und ja, ähm, ich habe die jetzt nicht noch mal versucht, aber ist abgeschlossen. Also, warum nicht? Ne? Ähm, wir, ich habe gesagt, im letzten Part, wir machen ein bisschen Gummisch-Mission und genau, machen wir jetzt auch. Ich werde jetzt einfach mal auf den ersten Pfad hier gehen. In dem ersten Pfad hier gehen. Und ja, guckt euch mal. Ah nee, muss ich noch wechseln. Einstellung. Ich habe mir ein neues Gummijet gebaut. Was ähnlich aus wie dieses aussieht, aber auch ein bisschen anders, wird schon sehen. Und ja. Wir hatten als allererstes das Disney 1. Dann haben wir abgegradet Disney 2.0 und wie man sehen kann, ich habe das Disney Omega und jetzt gucke ich das mal an. Boom, <lacht> sieht doch ein bisschen anders aus. Jetzt, wo ich so direkt vergleiche, und ja, guck ich mal die Werte von dem Teil an. Äh, guck ich mal die Geschwindigkeit an und so. Keine Manövrierbar-Fähigkeit, aber was soll's damit? Fahren wir jetzt durch die Gegend und was haben wir denn hier noch alles? richtige lanze die einen Schock erzeugt. Nein. Fällt bestimmt dauernd mit heftigen Beschuss auf seitlichen, an jet angebauten Geschützen an. wie Jänchen, fange Attacken der Gegner ab, fliege dann auf sie zu und löse Explosionen aus. Machen wir mal das. Ja, ich brauche keine Mini-Jets. Ich habe. Nein. Nicht gesehen, was für ein Monster von einem Gummijet ich jetzt habe. Als sie aus wie ein Boot irgendwie. Und ja, was machen wir hier? Ja, wir versuchen so gut wie alles mögliche in diesem Pfad hier zu erledigen, ne? würde ich sagen, weil zum Glück machen die Gummijet-Mission ja richtig Bock. Und ja, da können wir uns hier noch ein bisschen amüsieren. Ich glaube, wir werden so ein paar pro Pfad hier spielen. Ne? Und Gott, da guck ich mal an, wie wir jetzt ballern. Ne? gut ich sollte mal vielleicht gucken, was nein. Oh gibt es denn hier alles was wir machen können oder ja, schätze schätze sollte ich vielleicht mal gucken ne? sternlicht habe ich als vier von 1 2 3 4 5 6 10 so was wir machen werden um alter ist das ding schnell kaputt gegangen wir werden alle kristalle sammeln wir werden uns mit jedem herzlosen ja anlegen weil ich glaube die zehn auch irgendwie als mission ich weiß nicht mehr wo das alles steht rekord ja guck mal also wir müssen ja wahrscheinlich alle von denen erledigen außer vielleicht das hier weil das ist bestimmt voll super schwer aber ja am ende des parts werden wir ja alles haben hoffentlich also ja oh, da sehe ich was ich muss ein foto machen ich frage ist jetzt wieder man für eine entfernung ne? auch wow, finde ich richtig gut und sage neues budget Wenn ich, sagen, -Jet. ich von der richtigen Ecke irgendwie fotografieren und so ne? Nein, ich will nicht da rein. zum Teufel, auf damit. sie also fahrt oh hallo das Was? Du kannst du als eine bombe fotografiert was neue auszeichnungen halten wird uns als am ende erst an So, Konstellation, stimmt, müssen wir auch, das war auch sammeln. Weiß nach dem anderen, ne? oh, wie schnell wir jetzt hier durch die Gegend fahren. So Laser, ich glaube ich auch, ne? Ich sehe die glaube ich hinten, ja, die sind hinten bei mir angebracht. Da werden die Gegner, die nie kommen, sehen. Wo ist, wo ist hier Dingen? Ich sehe ja was auf der Karte, ein Kristall, aber sehe nicht da so, die müssen jetzt eigentlich auch schnell kaputt gehen ne pass auf geil Bauplanfragment gut da so, tauchen die erstlosen immer wieder auf wenn ich die einmal erledige oder muss ich wieder raus aus der Weltkarte das werden irgendwie übersichtmäßig irgendwie besser Und der Und rechts links ich muss sie so schnell wie möglich erledigen bevor die neuesten ja auftauchen ne? nehme ich mal an Je schneller ich die ist desto schneller tauchen die neun auf desto mehr kann ich erlegen ich habe ja nur eine begrenzte zeit ne. so, A. kann ich es oder so erreichen ich bin immer so am leuchten wenn ich arschen erreiche also vielleicht bedeutet das schon hey, ist schon voll mega Okay, ich glaube ah, ist ab maximum habe ich irgendwie bezweifelt bei in kingdom 2 zwei gab es schon es nächster dass mich raus hier ich bin meine manövrierbarkeit ist doch noch relativ angenehm könnte schlimmer sein aus diesen dingern kriegt man damals glaube ich, ne? Dann nicht irgendwann mal welche gefunden on Screen? Also auf Screen da damals Wieder an. Hier kriege ich Sachen um meine meine Schlüsselschwerter zu ballern ist auch voll gestört. Wenn ich irgendwann meine Schlüsselschwerter alle maximieren will, dann weiß ich, wo ich hingehen kann, ne? Um, Au, kannst du es wagen? aber wie kannst du es wagen! ich nehme fast gar keinen schaden also konstellation habe ich die schon genau, erst musst du sterben oh ja das hat der ja stern nicht Andreas Nebelfluss. Der letzte, ist glaub ich glaube, Eclipse. Ja, ich glaube, ne Ich möchte mindestens A erreichen. Weil ich nehme an, das ist natürlich was ich erreichen kann. Jedenfalls erst jetzt. Ich muss meinen Gummistift noch weiter hochballern. Stufe 40. Ich habe einen Stern. Also ich bin max Sagen wir nicht, Maximum ist doch noch gern ein bisschen weiterleben können. Au, seine Schuss als Raketen oder was hat jetzt genau als Gegner? Also kommt, kommt seid ihr. Hallo? Verarschen? Oh, ah, kein A. Dreck, egal. Ja. Mein Rummeljet noch weiter hochballern. Die aber Ich kann noch weiter auflegen gut. Ich muss sagen, dieser einen Stern. Ich nervös gemacht ich will noch größere sachen aus meinem gummischet rausholen wenn es geht hm, wo ist wo ist kristall ich brauche kristall über mir irgendwo da Katzenschutz irgendwie noch voll viele Gummisteine, noch nicht irgendwie so, weil bei mir sind noch viele Fragezeichen. Also, wenn ich das erstellen will, also nehme ich mal eine und ganz Menge Sachen. Zwei Sterne, komm her. Ich hoffe, die respawnen hier nicht die ganze Zeit. Das ist halt nämlich sehr verwirrend hier. Was? Ah. Okay störe den blumenwächter alter ich mache dem gar keinen schaden wo nehme oh gott nehme ich mal an soll so sein ruf meine dinge hier aufmachen ne? kann doch nicht so stark sein ich muss zwei sterben hat den ja guck mal. weil einfach munter sehen drauf auf das ding und da sehen ruhig meine ich hat ich kann halt alles denken ah bei sehr bonus und wohl cool. Mich 44 wetter und ich war level sein für den letzten ort ne es wenn ist jetzt auch nicht so wichtig ich meine wir nicht als wert jetzt unglaublich schwer durchzukommen irgendwie und muss sein ne Hat da oben irgendwo und dann war ich nämlich schon also diese Zufallskämpfe, die bringe ich voll aus dem konzept irgendwie erstmal die ganzen sachen hier einsammeln glaube ich weil ich meine irgendwo war hier gerade eine konstellation aber ich habe das jetzt wieder vergessen und aus den augen verloren weil ich da ein kampf verwickelt wurde hm. ja, sehr um ich habe schon so kristalle gesehen an der wand gummi wenn das eisgummi nochmal jetzt sind waffen feuer sind antrieb als eis noch mal keine ahnung so, ich weiß nicht ob ich dich erledigt habe aber komm mal her countdown 1 4 gegen den blumenwächter astro krieger ich gehe auf jeden fall nicht zu halt 5 sterne Dingen hin. weil ich weiß nicht wann der fortschritt hier gespeichert wird also weiß was ich erreiche sofort gespeichert wird oder wenn ich verrecke dann verliere ich wieder alles weil gehe ich doch lieber kurz raus und gucke dann noch mal also damit auf sich hat der blumenwächter aber zwei zwei sterne aber lächerlich einfach ich weiß nicht was da für große sprünge sind hier und zwei auf fünf sterne also ich doch immer vorher noch mal raus im speicher oder so so ein mini drin rechter sein. Da ich, ich muss so 100 Gegner liegen, okay. Ja, ich nehme mal sehr an, dass ah, irgendwie Maximum ist, was ich kriegen kann. Jetzt hm. hier mit aus. 1. Einer fehlt mir noch. Nee, zwei. schätze fragezeichen was dann fahren wir mal fort ich nehme jetzt mal einfach an die bleiben tot und solange ich hier noch bin die herzlosen sonst würden ja bestimmt schon mehrere sein aber so unglaublich bock den gummi hier zu spielen sonst mhm. sind wir jetzt ein bisschen schneller ey. ich mal habe ich noch gesehen ein stern der meinen namen trägt Oh, im Sternenzelt. Komm her! Komm her! Komm her! Bleib hier. <lacht> wir kriegen ja locker alles trotzdem noch mal gern vorher speichern gehen und dann fünf dinge hier versuchen nur so um sicher zu gehen ne? erreicht wird. und ja. Ich nehme jetzt mal sehr stark an, A ist das Maximum, hat erreichen können. kann 2. Ja, hatte noch nicht, ne? Super Sportwagen habe ich bekommen. jemand ich, bekomme ich wenn ich irgendwie A und so kriege. Ja, Kristall. weg zu so kisten wieder oh, hier sind viele kristall so komm her. ich habe ich noch nicht vernichtet ich habe mein Level wahrscheinlich für das letzte gebiet ja voll aber was soll's. mich jetzt nicht so also, also nur kann man ja auch die meisten Sachen hier umgehen nur die Bosse kann man dann bekämpfen und die sind jetzt auch nicht so unglaublich schwer genauso wie normalen Spiel ja hey so also nur kriegt man ja nicht dinger wieder mit medaillen und so die abgezogen werden wenn man irgendwie getroffen wird war ein bisschen nervig king nummer zwei so ein käfer so holen wir uns die Dinger hier die äh, kristalle und ich würde gerne mal wissen wo das äh, fünf dingen es war halt nicht sehr riesige tornado oder wechsle ich da gerade mit einem anderen Ort mit neben anderen Ort mit dem anderen einzigen anderen Ort, den ich noch kenne, ja Nebelfluss. Halt so und ich mache lieber erst jetzt mal ein Foto davon. Ich vergesse ich das schon wieder. Das jetzt schon wieder eins, denn ich habe Bombe oder Mogi. Ich glaube, okay habe ich auch mal fotografiert, ne? noch zwei, könnte sogar noch sein und die beiden sind nase und käfer bio zipfler bitte sagt mir nicht die spawnen wir sind zwei dinger noch die ich auf der karte sehe das hat die letzten sein da habe ich schon äh, Kestall. Kestall. Vorhin war da auch noch zwei kristalle haben schon wieder voll übersehen da bin ich voll vorbeigeflogen ich war abgelenkt wurde boja oh, wird wird's gummi. Da, hm. so, komm her. Lass dich treffen, man Lass er sich treffen von meinem mächtigen Schuss. weil so viele Gegner wie möglich aus. Ja, für die dinger die so neben mir auf die geschütze sondern sein ja weiß ich aber sieht auch komisch aus das wenn ich immer so schön aufrein für mich da finde ich sehr gut Oh Gott, oh Gott. Also A A A Ich kann glaube ich jetzt halt neu starten, aber oh gut. Ah scheint zu reichen. Ah ist wahrscheinlich das Maximum. Gut. vergesst halt immer wieder ja naja ne? also nur den einen ja den zwei Sternen das ist auch hoffentlich jetzt der letzte Was bist du denn ja, du bist allerdings ja dann habe ich schon auf A erledigt nein danke Danilo will nicht kämpfen so also noch zwei kristalle schon wieder vergessen wie viele bauplan dinger mir fehlen unten sein mhm. war ich hier das ding da. äh. clever das baum das das l fünf dingen dieser tornado ja weiß gar nicht ob ich da noch durch kann ne? die haben gesagt ich brauche mehr antrieb oder so das ist ein kristall ja, damit so, jetzt muss ich noch ein Level 2 dingen und irgendwann anders glaube ich noch finden. Zeit mal. Nein, gut, jetzt 3000 Erz raus. Ja, die Dinger komme ich erst sehr viel später. So, ich nehme mal an, eins davon bekomme ich, wenn ich Level 5 Dinge hier erledige und andere bekomme ich, wenn ich aber ah, in letzten Level zwei dingen bekomme ne? so, und ein Bauplan von fragment fehlt mir noch. Ich muss jetzt nur noch wissen, wo die Dinger sind. Wenn ja, man die Idee ne? von mir ja, mal das Ding. Ah, da sehe ich einen Kristall. wird mhm. äh, ein Kristall sein Pinker, bitte. Das ist eine Konstellation. habe schon. Oh. Ein blauer. wir sind die letzten. kommen muss auch hier sein. So, da, ja nee, das statt Warte, äh, gummi rekorde Okay, das ist jetzt nicht gut. Also ist der eine, den ich schon vorher hatte, auf A das ist jedenfalls nicht das, was ich brauche. ich will den schon gerne erledigen, damit ich den nicht mal vor Karte abhalt das Wäre irgendwie das Beste gerade. da so, bitte sei ihr. Ja. Äh. noch nerven so spawn doch super da macht es natürlich sehr viel nerviger jetzt wo soll ich jetzt wissen welcher richtige ist den ich brauche wir sind nur blau kristalle ich würde jetzt gerne level 2 ja noch finden ja, er damit fehlt sie aber nur level 1 oder gar nicht gesehen hinter metroiden asteroiden ich glaube da hinten ist denn fehlt ne? aber jetzt ein gebiet wo ich irgendwie noch nichts habe da oben sicherlich da oben Sie ja schon Kristalle und so. Ouch. ja, noch ein blauer. So, und du musst der ja sein, der mir fehlt. kommen Komm na ja Sollten wir vielleicht mal irgendwo den Namen anzeigen von dieser Begegnung, damit ich auch weiß, dass hast du schon und das hast du nicht das wird sehr hilfreich? Da so. aber ich 100 verachtet nee, nee. mehr. schütze aktiviert. Ich habe mir viele. Dieser Feuerwerk auf mich. werden mir glaube ich nicht so viel Schaden machen, also Leute. schon ein bisschen mehr anstrengend, ja. dem machen gar keinen Schaden, also. Mehr a schon a. bei 200, komm. Nein, ja. Okay. wer sagt mir das, der mir gefehlt hat? Wo ist an? Oh. Countdown 4 so hat gott wird noch das hier Wegmarke, marke okay verdammt hier geht das nicht cool da Konstellation. und schon beinahe wieder voll weg geflogen okay das ding ist neu glaube ich kaktor kaktor und sie auf Final fancy anlehnung einfach Haben sind eigentlich keine Final fancy charakter mehr in diesem spiel man kommt schon da pink da ist der letzte immer noch fehlt glaube ich naja bank Mission abgeschlossen, Was eine neue Auszeichnung halten. Ja, ich glaube, wir sind ja fertig. Na, ne? schätze für uns, nur einer. Ich nehme an, das ist jetzt bei level 5-Ding. Da haben wir alles nur rekorde. Da haben wir alles außer dass hier. Dann gehen wir mal zur Weltkarte zurück und ja mal kurz speichern weil ich nicht weiß wie hat hier abläuft also wo tun wir erstmal noch hier reinpacken da ist ein bisschen fertigkeiten mäßig besser ne? ja ich kann mir ein paar fertigkeiten hier pro stufe den schaden einer spezialwaffe beteiliger mehr Schaden. Weil <lacht> ich soll ich noch irgendwas da reinpacken? Brauche ich dann ja noch noch mehr Waffen? Ne? Äh, ich habe nur 60 Dinger. Jetzt sind also ja Extra-Gummis. Haben wir jetzt eine bei mit mit Mengen TP? Ja, was war ein Plüschsaurer? nichts so, bisschen mehr schaden ja ich habe so eine krone stimmt So eine krone noch auf das ding ja so, wir habe ich schon wieder hier nicht gespeichert ich speichern hier und gehen noch mal da rein und dann ja Guck mal jetzt noch bist du das ding noch mal war ne? ich glaube man kann sich einen wegpunkt einstellen ne? einpacken aufbrechen ich habe natürlich die geschwindigkeit meines Gummi ist jetzt gut genug damit ich da rein kann und das hat mich irgendwie abgehalten dadurch zu kommen Ah oh gut, perfekt. <lacht> so, bitte lassen wir jetzt da rein. Was ist denn? <lacht> hmm. hat noch ein Kristall die ist mal? mal. Ich habe doch jetzt hier war alles. Ne? Ah, was? Gummijet immer noch zu langsam, na warte. Da wollen wir doch mal sehen. Gummijet zu langsam, ey. Dann packen wir eben noch mehr rein. Geschwindigkeit. 124. Perfekt. Ich bei 140. Komm doch wieder, wohl jetzt... das gut aus, ja, ne? 140. Da wird er jetzt wohl gut genug sein oder Er geht schon außerhalb des dingens habe ich gesehen der wert irgendwie gut, noch mal Ich da will schon zu langsam sein, wenn ich volle Möhre mein Dings hier einsetze. Da kommen okay, Hi, na. du jetzt auch vor gar nichts aus. kometen rauben oh Gott, wir machen Schaden. Alter. Neue Fertigkeit bringt auf jeden Fall. Aua. meiner stand kometen raupen also das sind also mehrere. also wenn ich das ding schon treffe dann warte mal, er hat wieder andere ap also doch mehrere verdammt aber also gut ausgewichen ja, sind mehrere, sag ich doch. Der, aua, der hat der, doch getrunken. Ich wollte gerade sagen, der trifft mich doch so gut. gar nicht. Ich die eine ich einen erledigt? Ich glaube ja, was ne. oh Gott, mich nicht. Oh Gott. Aber knapp. Oh Gott. Pff. Neustart, Und Das schaffen wir Wer lacht ein bisschen intelligenter spielen. Wir ne? schauen, ich jetzt schon abgezogen habe. Da oh, muss es so mich ausgerechnet treffen. Uh, Würmer im weltraum ist klar das ist jetzt ein anderer oh, er trifft mich schon noch damit vorher hat er mich gar nicht damit getroffen ja oh, komm einer einer erledigt. Nö. Jetzt aber, komm! Diese ganzen Sachen jetzt zu spammen Alter! Oh, er ist natürlich da aufgetaucht. Oh, komm schon! No, ich krieg das nicht hier hin, ey. das gibt es nicht ich würde gerne nicht von diesen einen angriff getroffen werden wo du auf mich rein ja sehr gut so zwei balken abgezogen schon diese kleinen dinger könnte ich ja verzichten wie ich ab sie also stelle mich hintereinander belegen aber ja und bis jetzt gar nicht getroffen gut sehr gut aber nicht gut die ganzen minie da hier noch auf mich schießt auf die konnte ich verzichten Und diesmal hat er mich nicht da getroffen gut da. Ja, noch mehr von diesen dingern Will ich den Big boss hier erledigen oder was ist er los aua, aua ich brauche doch so ein paar tp upgrades und so war Na naja ich habe gleich ein balken weniger als ein balken nein nämlich mich ich kaputt gehauen ich wollte jetzt so diesen dieser Runde alles zu Ende bringen, aber dann haben die mich mit allen betroffen. Ja, gibt es jetzt einfach nicht? Es oh, hat er mich damit getroffen. Das gibt es jetzt Leck mich. Sollte irgendwie länger da drin, ne? Müsste bestimmte Anzahl abziehen oder was? Ich glaube ja. Dreck! Na ja, komm, nach hinten bitte. Ich ich uns das jetzt mal so angucken. Ja, Ding ausweichen ist gar nicht mal so schwer. Das ist jetzt nicht nett. Was ah. Ah, kommen sie alle auf einmal, ihr Dreck? Wo oh, geht mal kaputt? Oh, du bist kaputt. Nein. daneben haben um. ich mal Schaden in dem muss mal nicht davon treffen, ey. Warum aus irgendwo? Diesmal kriege ich dich. Ich will lieber ausweichen erstmal. Jetzt aber, komm. Gut, okay mein gott ich brauche mehr hp glaube ich für die dinger verteidigung was weiß ich so oh, ah. sonnenstrahl leser und wir sind abgeschlossen ich habe vier level durchkommen dunkel gummi okay ja so, haben wir alles gut, alles auf A, perfekt. diesmal machen wir hier weiter, Alter. Gut. Ja, wie ich sagen, das war's für diese Folge. Nächste Folge machen wir das Gleiche in dem Nebelfluss. Ich bedanke mich als fürs Zuschauen und sage hinterlasst bitte ein Like, ein Abo und Kommentar und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.